Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Aktienanalyse auf Improved Wi-Fi. Heute mit einem meiner Lieblingsthemen und einem der zentralen Zukunftsmärkte. Es geht um Künstliche Intelligenz und der Analyse des KI-Unternehmens C3AI. C3AI ist ein führendes Unternehmen, welches Software für Künstliche Intelligenz bereitstellt, um Unternehmen den Einstieg und den Mehrwert der Nutzung von KI-Methoden zu ermöglichen und die digitale Transformation dahingehend zu beschleunigen. Die sogenannte C3-AI-Suite bietet Unternehmen die Möglichkeit, KI-Anwendungen zu bauen, ohne dass es zahlreiche hochqualifizierte KI-Spezialisten und Programmierer benötigt. Mit Hilfe einer vorgefertigten Architektur können KI-Anwendungen und maschinelles Lernen schneller und effizienter umgesetzt werden als bei einem individuellen Lösungsansatz und einer Eigenentwicklung. Mithilfe von vorgebauten konfigurierbaren KI-Anwendungen für zahlreiche Zwecke wie Kundenmanagement, Lieferkettenmanagement, Energiemanagement, Betrugsaufdeckung, sowas wie Geldwäsche auch, können halt Unternehmen aus diversen Branchen für diverse Zwecke KI-Lösungen selbst entwickeln und konfigurieren. C3 AI hat folglich Kunden aus zahlreichen Branchen wie zum Beispiel der Energiebranche, der Verwaltung, Telekommunikation dem Pharmasektor, dem produzierenden Gewerbe und der Finanzdienstleistungsbranche. Namhafte Kunden sind unter anderem Enel, Shell oder die US Air Force. Konkrete Mehrwerte der Implementierung von KI-Lösungen mithilfe der C3 Suite sind unter anderem verbessertes verbessertes, ein verbessertes Inventurmanagement oder ein verbessertes Lieferkettenmanagement. Die Funktion der C C3 Suite kann man sich so vorstellen, dass sie eine Art Werkzeugkasten und eine Art Entwicklungsumgebung darstellt, an welche Unternehmen ihre Datenquellen anbinden können um anschließend Machine Learning Algorithmen und Datenaufbereitungsmethoden anwenden können. Über Anwendungen können Mitarbeiter und Entscheidungsträger dann Ergebnisse abfragen und sich Daten visualisieren lassen. Mit der C3 Data Vision Software ermöglicht das Unternehmen, ihren Kunden strukturierte und unstrukturierte Daten zusammenzuführen und Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Daten aus verschiedenen Blickwinkeln und entlang verschiedener Dimensionen zu erschließen. Und mit Hilfe von Graphenalgorithmen können zudem Optimierungsprobleme gelöst werden. Die Software hilft also einerseits dabei, Daten zu visualisieren und unterstützt darüber hinaus das Auffinden von unbekannten Mustern ähm, und Zusammenhängen innerhalb der Daten. Auch für das Kundenmanagement bietet das Unternehmen eine Softwarelösung, in dem die Daten aus dem bestehenden Customer Relationship System genutzt werden, um neue Erkenntnisse und Vorhersagen über die Kunden zu treffen und verschiedene Datenquellen miteinander zu kombinieren, wie zum Beispiel das Miteinbeziehen von Social Media Daten. Mit der Softwarelösung C3 AI bietet das Unternehmen des Weiteren eine Softwarelösung an, bei der man maschinelles Lernen, KI-Anwendungen sowie komplexe Datenanalysen durchführen kann, ohne dass man dafür selbst programmieren muss. Dass eine solche Software natürlich extrem wertvoll und nützlich ist, kann ich bestätigen, als dass ich selbst kein begabter Programmierer bin, aber mit ähnlicher Software wie dem kostenlosen Open-Source-Programm NIME bereits Erfahrung sammeln konnte, und dann muss man hier natürlich gleichzeitig auch sagen, dass die Software durch kostenlose Versionen wie der eben genannten Softwarelösung NIME natürlich nicht alternativlos bzw. konkurrenzlos ist. Das war es soweit mit dem groben Überblick über das Geschäftsmodell von C3 AI. Kommen wir nun zu den Fundamentaldaten, beginnen aber zunächst nochmal mit einem Blick auf den Chart und die Aktionäre und bevor ich auf den Chart zu sprechen komme, zunächst noch ein paar historische Background-Informationen zu C3AI. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet, im Jahr 2011 übernahm ein gewisser Thomas Siebel die Rolle als CEO beim Unternehmen und ist bis heute in dieser Position tätig, was schon mal sehr positiv ist und erwähnenswert ist dies auch, weil es, ja, wie gesagt, von einer engen Bindung zum Unternehmen zeugt und zweitens, weil Thomas Siebel nicht irgendjemand ist, sondern bereits vor seiner Tätigkeit als CEO bei C3AI überaus erfolgreich mit seinem eigenen Unternehmen Siebel Systems war, welches ebenfalls in der IT-Branche angesiedelt war und Siebel zum Milliardär machte. Äh, Thomas Siebel hat sich also nicht nur als erfolgreicher Geschäftsmann und äh, Unternehmensführung behauptet, sondern hat auch eine außergewöhnlich hohe Expertise, was die Softwareentwicklung angeht. Doch kommen wir zurück zu C3AI und ihrer Historie und machen einen gewaltigen Zeitsprung ins Jahr 2020. Wir befinden uns Anfang Dezember und der IPO steht bevor. Am Tag des IPOs schießt die Aktie 130% nach oben und die Hoffnungen und Erwartungen der Aktionäre sind ziemlich groß. Noch im Dezember 2020 erreicht die Aktie einen Wert von 177 US-Dollar und das ist bis heute auch das Allzeithoch. Seit dem Höchststand korrigierte die Aktie erstmals, scheiterte anschließend bei dem Versuch ein neues Allzeithoch zu erreichen und fing dann an stark zu vollen in Folge von nicht zufriedenstellenden Ergebnissen. Und derzeit befindet sich die Aktie bei einem Kurswert von ca. 30 US-Dollar und kommt bei ca. 620 Mitarbeitern auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,14 Milliarden US-Dollar bei ca. 105 Millionen ausstehenden Aktien. Kommen wir nun zur Aktionärstruktur. Der größte Teil der Aktien mit 40% sind im Besitz von institutionellen Anlegern. Ein ähnlich hoher Anteil der Aktien mit knapp 38% befindet sich im Streubesitz. Die restlichen Anteile sind im Besitz von privaten Unternehmen und einzelnen Personen. Und betrachtet man die Top 25 Aktionäre, so lässt sich hier positiv hervorheben, dass der CEO Thomas Siebel der größte Aktionär des Unternehmens ist mit 9,12% der Anteile. Betrachtet man die Insider-Trades, lässt sich konstatieren, dass sich in den letzten zwölf Monaten ein klarer Verkaufsüberhang ergibt, in den letzten sechs Monaten verhältnismäßig allerdings nur sehr wenig Aktien verkauft wurden, was am Kursverlauf natürlich zu erklären ist. Schaut man direkt auf die Insider-Transaktion, so muss man auch hervorheben, dass der größte Einzelaktionär und CEO Thomas Siebel im Juni 2021 Aktien im Wert von 80 Millionen US-Dollar verkauft hat. Schauen wir nun auf die Fundamentaldaten von C3 AI und beginnen mit dem Umsatz, welcher auf ein Jahresbasis zum 31. Oktober 2021 bei 212 Millionen US-Dollar liegt. Das Nettoergebnis lag im gleichen Zeitraum bei minus 138 Millionen US-Dollar und der Free Cashflow bei negativen 76 Millionen US-Dollar. Für den 30. April 2024 gehen die Analysten auf Jahresbasis durchschnittlich von einem Umsatz in Höhe von 442 Millionen US-Dollar aus, was ungefähr einer Verdopplung des gegenwärtigen Umsatzes entspräche. Das Nettoergebnis wird auch für das Jahr 2024 noch auf einen negativen Wert prognostiziert in Höhe von knapp minus 200 Millionen US-Dollar was bei einem Anstieg des Verlustbetrages um 60 Millionen bedeutet, in Relation zur Umsatzprognose jedoch einer Verringerung der negativen Marge entspricht, beziehungsweise einer Verbesserung der Profitabilität. Sprich, die Analysten gehen davon aus, dass sich der Umsatz bis zum Jahr 2024 verdoppelt, das Ergebnis in Relation zum Umsatz sich jedoch verbessert, beziehungsweise sich die Profi Profitabilität verbessert, aber nach wie vor halt deutlich negativ bleibt. Der aktuelle Verlust pro Aktie beträgt knapp 1,5 US-Dollar und für das Jahr 2024 rechnen die äh, oder reichen die Analysten Schätzungen von einem Verlust pro Aktie in Höhe von 97 Cent US-Dollar Cent, wohlgemerkt, bis hin zu einem Verlust in Höhe von 2,59 US-Dollar, wobei der Durchschnitt bei 1,78 US-Dollar Verlust liegt. Betrachtet man die Wachstumshistorie, so lässt sich konstatieren, dass das Nettoergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 150% gesunken ist, bzw. schlechter wurde, negativer wurde, was unter anderem mit einem umsatzwachstumsinduzierten Kostenanstieg zu erklären ist. Schaut man auf die Wachstumsprognose, so erwarten die Analysten für die nächsten ein bis drei Jahre ein ordentliches Umsatzwachstum von 30% jährlich und einem Anstieg des Verlustes von 5% jährlich. Blicken wir nun noch auf die Bilanz, hier lässt sich festhalten, dass die kurzfristigen Vermögenswerte, die kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten mehrfach übersteigen. Durch den IPO im Dezember 2020 und durch eine Kapitalerhöhung, welche zu einem Aktienzuwachs und somit zu einer Verwässerung der Aktien um 9,6% geführt hat, konnte C3AI so viel Geld einnehmen, dass es nahezu schuldenfrei ist und dementsprechend eine Debt-to-Equity-Ratio von 0% aufweist. Ja, wie in dieser konsolidierten Bilanzansicht zu sehen, sitzt das Unternehmen auf einer Liquidität in Höhe von 970 Millionen US-Dollar und hat basierend auf dem derzeitigen Cashflow eine ausreichende Liquidität für die nächsten drei Jahre gesichert. Kommen wir nun zur abschließenden Bewertung. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,1 ist das Unternehmen derzeit günstiger als der Sektorendurchschnitt und teurer als der Marktdurchschnitt bewertet. Aufgrund dessen, dass das von Thomas Siebel geführte Unternehmen noch nicht profitabel ist, ergibt sich ein negatives KGV von minus 22 und auch das derzeitige und zukünftige Return on Equity sind negativ, da C3 AI derzeit und gemäß Analystenprognosen auch bis zum Jahr 2024 noch keine Gewinne einfahren wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Einstieg bei der Aktie sich derzeit mit den positiven Zukunftsaussichten des Geschäftsmodells der guten Führung durch Thomas Siebel und dem hohen Umsatzwachstum durchaus begründen ließe. Kritisch bei der Aktie ist die mangelnde Profitabilität und die zuletzt erfolgte Verbesserung der Aktien um 9,6% welcher allerdings auch den positiven Effekt zufolge hat, dass C3 AI weiterhin schuldenfrei ist. Für mich persönlich wäre ein Einstieg derzeit noch zu spekulativ, ich werde die Aktie aber weiter beobachten und bei positiven Tendenzen bei der Ergebnisentwicklung einen Einstieg in Abhängigkeit zu dann vorliegenden Kursbewertungen nochmals abwägen und vermutlich ein Video machen sollte ich einsteigen. Es könnte sich also lohnen diesen Kanal zu abonnieren und ist auch vollkommen kostenlos. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.